Ist das jetzt wirklich so reiserisch, wie das da im Titel angepriesen wird? Werden wir mal sehen. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um damit rauszurücken, weil nachdem hier wohl einige Gelder jetzt nicht dahin fließen können, wo es hin soll, sind die Trolle vielleicht noch mal ganz so gewillt, da rumzuballern. Wir werden es sehen. Hier am 9.11.2021. <lacht> Heute ist das datev rechenzentrum zusammengebrochen. Ca. 80 bis 90 Prozent der Steuerberater und auch kleinere Unternehmen sind der DATEF angeschlossen. Hierüber werden sämtliche jährlichen Steuererklärungen abgegeben. Daneben werden Mitte monatlich jeweils um den 10. eines Monats die Lohnsteueranmeldungen sowie die Umsatzsteuervoranmeldungen abgewickelt und digital an die Firma Finanzamt versendet. Auch werden die Beträge für sämtliche Firmaversorgungswerk wie Zusatzversorgung, Bau, Größbau und so weiter abgewickelt. Durch das aktuelle Geschehen können Milliarden von Euro nicht an das geliebte Finanzamt gemeldet werden und diese können das Geld nicht einziehen. Wovon werden dann unsere geliebten Politiker bezahlt? Naja, mal gucken, ob das wirklich der Worst -Case ist. Mal schauen. Angefangen hat eigentlich mit dem Dr. Lanka. Dr. Lanka, ich glaube, der hat früher auch für einen Spiegel geschrieben und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich saß da mal bei meinem Hausarzt und habe einen Spiegel gelesen, so um 2009, 2010 rum, und da war ein Artikel von ihm drin, wo es darum ging, dass Bakterien unsere Freunde sind. Ne? Und dass die ganze Zeit beschrieben wurden, wie die in Symbiose in unserem Körper leben und eigentlich gar nichts Schlimmes machen. Und somit habe ich ihn eigentlich über den Mainstream, also ich glaube, es war der Spiegel gewesen, das Tor in die andere Welt bekommen. So, und der hat 2011 ein, ein Ding ins Rollen gebracht, wo es um diese ganze Existenz der Viren ging. Und zwar wollte er in einer einzigen zusammenhängenden Studie bewiesen haben, dass in dem Fall Masernviren ansteckend sind und hat ein Preisgeld von 100.000 Euro ausgesetzt. Dieses Geld sich. Also die Voraussetzungen waren gewesen, dass in einer einzigen zusammenhängenden Studie bewiesen wird, wie Masernviren ansteckend sein können. Also wie sie aus dem Wirtskörper austreten, durch die Luft wuseln, sich beim Opfer andocken, dort reingehen, durch gewisse Organe wandern, bis sie sich dann an einer bestimmten Stelle sagen, hier, hier gefällt es mir, hier will ich mich vermehren. So, und ein junger Arzt namens David Bardens, wollte sich die 100.000 Euro holen und dann sind die beiden vor Gericht gegangen. In erster Instanz hat David Barden's gewonnen, aber da er die ganzen Studien, die er präsentierte, nicht in, in einer zusammenhängenden Studie präsentieren konnte, hat dann Dr. Lanka in zweiter Instanz gewonnen. So war die Infos, die ich bisher drüber hatte. Also war für mich eigentlich indirekt der Beweis gegeben, dass es weltweit keine Beweise dafür gibt, wie Masernviren, also dann bestimmt auch alle Viren, durch die Luft wuseln und sich dann irgendwo andocken. So, und jetzt habe ich aber gar nicht schlecht geguckt, denn auf Wissenschaftsplus haben sie mal den Dr. Lanka interviewt. Und <lacht> was ich da gelesen habe, hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Der hat dann nämlich gesagt, hier, ähm, ich lese es einfach mal vor. Ne? Masern virus Masernvirusprozess habe ich Ende 2011 eingeleitet, um die Einführung der Masernimpfpflicht zu verhindern. Der Prozess startete 2012 und dauerte letztendlich bis Anfang 2017. Der unterlegene Kläger hat die Frist verstreichen lassen, um beim Bundesverfassungsgericht gegen den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 1.12.2016 zu klagen. Mit dem Beschluss hat der BGH die Revision des Klägers gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 1.2.2016 zurückgewiesen. So, Aber worum ging es denn eigentlich? Die vom Oberlandesgericht vorgelegte wissenschaftliche Beweisführung aus Gutachten und aus durchgeführten Experimenten, die sämtliche Existenzbehauptungen des Masernvirus widerlegt, hat das Oberlandesgericht Stuttgart zum Schaden der Bevölkerung nicht berücksichtigt. Also ähm, das, was... Dr. Lanker, der praktisch alles präsentierte, die ganzen Studien, die, die Nicht-Existenz, die wurden überhaupt nicht berücksichtigt. Aber, jetzt kommt's, das Oberlandesgericht hat die Klage auch nicht aus formalen Gründen zurückgewiesen, wie der Kläger bis heute noch behauptet. Das Oberlandesgericht zog sich in der Urteilsbegründung darauf zurück, dass der gerichtlich bestellte Gutachter aussagte, dass keine der vorgelegten sechs Publikationen einen Beweis für die Existenz eines Virus beinhaltete. Das ist doch krass, oder? Da hat das Gericht einen Gutachter bestellt der praktisch ähm, sagen sollte, ob diese ganzen Dinge ein Beweis ist und hat festgestellt, das gibt gar keinen Beweis. So, und daraufhin ist das ganze Ding abgebrochen worden. Das ist heftig, also das entzieht praktisch die Beweise für die Existenz von allen Viren sozusagen. Tja, und naja, jetzt haben wir das, was da jetzt gerade losgeht. Na, jetzt wird da wahrscheinlich versucht, noch zu holen, was zu holen ist. So, ganz schön heftiger Tobak, wa? Aber jetzt sind die Fragen ganz berechtigt. Was sind denn Viren nun? Und da habe ich ganz große Augen gemacht, als ich erfahren habe, dass erst 2003 die Nobelpreise dafür verliehen wurden. Wir Zellen ihren Stoffwechsel vollziehen. Also praktisch wie Zellen Stoffe aufnehmen und Stoffe ausscheiden. Und ich habe ein Zitat von Rudolf Steiner gesehen, der hat 1940 oder sowas, also ziemlich früh schon gelebt, und der hat behauptet, dass Viren eigentlich nichts weiter als Zellkacke sind. Also irgendwelche toten, ausgeschiedenen Stoffe aus Zellen. Und je nachdem, was wir da wie wir uns ernähren oder welche Konflikte wir gerade durchmachen, welche Heilungsphasen wir gerade durchmachen dementsprechend scheiden unsere Zellen auch verschiedene Stoffe aus, die man dann natürlich nachweisen kann. Hier haben wir die zwei Peter Requie und McKinnon die haben 2003 den Nobelpreis dafür bekommen und der hier ist, das ist Dieter Schall der hat mir die zwei damals näher gebracht könnt ihr hier im Video ähm, Elektronen Magnetische Wesen angucken wenn ihr wollt und da steht zum Beispiel folgendes, molekulare Kanäle gewähren uns Einlass in die Chemie der Zelle. Wie gesagt, 2003 haben die das erst festgestellt. Wir Menschen bestehen zu ungefähr 70% aus Salzwasser. Der diesjährige Nobelpreis in Chemie zeichnet zwei Forscher aus, deren, Entdeckung, deren Entdeckungen aufgeklärt haben, wie Wasser und Salz aus den Zellen des Körpers heraus und in sie hineintransportiert werden. Die Entdeckung geben uns einen fundamentalen molekularen Einblick daran, wie zum Beispiel die Niere Wasser aus dem Primärium zurückgewinnt und wie die elektrischen Signale in unseren Nervenzellen erzeugt und transportiert werden. Dieses hat große Bedeutung für unser Verständnis über eine Reihe von Krankheiten in zum Beispiel Niere, Herzmuskeln und Nervensystem. Ja. Dass die Zellen des Körpers spezifische Kanäle für den Transport von Wasser besitzen müssten, ahnte man schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber erst 1988 gelang es Peter Equi, ein Membranprotein zu isolieren, von dem er gut ein Jahr später erkannte, dass dieses der lang gesuchte Wasserkanal sein musste. Diese entscheidende Entdeckung öffnete die Tür zu einer ganzen Reihe von biochemischen, physiologischen und genetischen Studien an Wasserkanälen von Bakterien, Pflanzen und Säugetieren. Heute können die Forscher ein Wassermolekül aus seinem Weg durch die Zellmembran im Detail folgen und verstehen, warum nur Wasser, aber keine anderen kleinen Moleküle oder Ionen hindurchdringen können. Pass, oder? Da wurde. Ja, Eddie, hä? Das ist echt heftig. Ja. Wirst du mit hochkommen? Wirst du auch mitlesen, was Peter Requiem und so gemacht hat. Ja. Moment. Ja, 2003, 2003 haben die das erst festgestellt, he? da tun die vorher jahrhundertelang schon Medikamente machen, aber haben keine Ahnung, wie die Medikamente in die Zellen reinkommen und wie es rausgeht. Crazy, oder? Naja, gut, okay. So, so viel zu unserer aktuellen Wissenschaft. Aber das mit dem Wasser ist echt interessant und da kommen wir dann gleich zur Edz-Zone des Wassers. Das ist der Bereich wo das Wasser mit anderen Stoffen in Verbindung kommt, praktisch die Membran von Wasser. Ne, da verhält es ganz anders als sonst. Naja gut, wird vielleicht auch schon länger bekannt gewesen sein, das wird halt Etzzone genannt. Aber ist ja schon relativ Mainstream mäßig. Aber trotzdem findet man ETS-Wasser nach wie vor auf Psiram. Ne, praktisch der Seite, die alles als Verschwörungstheorie entlarvt. Also laut Psiram ist das mit dem Eds-Wasser alles erstunken und erlogen. Genauso wie Dr. Stefan Lanker natürlich auf Psiram auch einen Artikel hat. Ne? Also die sind da ziemlich fix. Alles, was da Richtung Aufklärung geht, wird erstmal voll als Verschwörung abgetan. Finde ich echt krass von Psiram nach wie vor. So, diese Art und Weise, wie die Kanäle, durch dieses Wasser eben laufen, ist wie so eine Mikroturbulie, hat der äh, Dieter Schall mir erzählt, und die ist wiederum so aufgebaut wie so eine Schauberger Turbine. Ja, wie so eine magnetische Fördermembranschnecke sozusagen. Ja, schon ziemlich altes Wissen, aber 2003 haben wir jetzt erst den Nobelpreis dafür bekommen. So, da kommen wir dann zu der berechtigten Frage... Wieso glauben Virologen an Viren, obwohl es solche im lebendigen Gewebe- und Zellverband gar nicht gibt? Wird dann darauf geantwortet, diese und andere Virologen behaupten nicht die Lebendigkeit von Viren, sondern dass der biochemisch tote virale Erbgutstrang, sprich das Virus, infektionsfähig sei. Sie definieren, wie alle Virologen, dass ein Virus über keinen eigenen Stoffwechsel verfügt und biochemisch tot sei. Sie sprechen allenfalls davon, dass sich überall nicht nur auf dem Türklinken, Genschnipsel der Viren finden, die nicht infektionsfähig sind. In Ihren Augen ist nur das ganze virale Erbgutstrang, also das ganze Virus infektionsfähig, aber ein Teil des Virus, sprich das Genschnipsel, nicht. Aha, da schau an. Was geht weiter. Dabei verschweigen Sie Ihr größtes Berufsgeheimnis, dass Sie niemals einen vollständigen viralen Erbgutstrang, sprich vollständiges Virus, gefunden haben. Okay, also heißt das auf Deutsch, die haben bisher immer nur Teile gefunden, wo sie gedacht haben, hier, wenn das zusammengesetzt wird, ist es ein Virus. Und somit hat also Rudolf Steiner wahrscheinlich doch recht gehabt, dass Viren wirklich nur Ausscheidungen von der toxischen Zelle sind und einfach nur Bruchstücke von RNA und DNA. Nichts weiter. So, jetzt kommen wir auch langsam zum Ende. Und jetzt mache ich mal etwas, was ich normalerweise bisher nicht gemacht habe. Und zwar, jetzt werde ich etwas persönlich. Und zwar aus dem Grund, weil, weil er hier jünger ist als ich. Und ich bisher so im Großteil eigentlich nur mit Leuten zu tun hatte, die älter als ich sind. Und ich weiß nicht, die interessieren mich da so weniger, aber um... Die Jüngeren mache ich mir dann schon meine Gedanken, ne, weil hm, die sind meine Zukunft. So, und der David Baden steht hier, ist am 27. April 1984 geboren. Und er hat es bestimmt nicht böse gemeint. Hat er garantiert nicht, weil wir folgen allen nur unseren Programmen. Und ich will euch mal zeigen, was er eigentlich Geniales gemacht hat. Ne? Ich meine, indem er die Herausforderung vom Dr. Langer angenommen hat, die 100.000 Euro sich zu holen, hat er ein riesen Ding ins Rollen gebracht. So, und ich bin jedes Mal wieder verblüfft, wenn ich da auf dem Maya-Kalender gucke, ich gucke immer auf lichtspur.org und sehe hier, dass beim 27.04.84 ein Wurzelchakra, erdverbundenes Wurzelchakra, was Richtung Osten ist, ähm, als Programm läuft. Und da steht hier, mit der Geburt als einen roten Mond verkörperst du die universelle Reinigungskraft. Alles überflüssige Widerstände und die Abläufe, die ins Stocken bringen, werden von dir aufgelöst. Du deckst auf und sprichst an. Dies ist nicht immer angenehm, weil es vielleicht um tiefgründige Veränderungen handelt. Es ist aber unabdingbar für jede Weiterentwicklung. Du bist ein lebendiger und aktiver Mensch, der leicht auf die Menschen zugehen kann, bla bla bla und so weiter und so fort, aber... Das erste hier oben, das hat ja wunderbar hingehauen. Das hat er auch gemacht. So, die Schattenmuster lese ich jetzt mal hier nicht vor. Das kann er selber tun, wenn er das möchte. David, ich würde ich dir mal so ans Herz raten. Und, jo, bist auf einem guten Weg, würde ich sagen. Bleib bei dir. Und dann wird das schon alles. So, und wenn ihr mal Lust habt, ihr könnt ja auch mal... Jens Spahn ist auch jünger als, äh, jünger als ich. Also Jens, du kannst hier auch mal dein Geburtsdatum eingeben. Und mal gucken, ob es noch läuft. Sozusagen. Gut, das war's. Bin ich persönlich genug geworden. Ich sehe trotzdem, dass alles super läuft. Es ist halt geschichtlich so gewachsen, dass wir jetzt gerade durchmachen. Keine Panik, wir können da alle nichts dafür. Aber wir wollen alle zum selben hinaus, denke ich. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.